Das Wirtschaftsforum des Deutschen Apothekerverbandes widmete sich in diesem Jahr den Themen E-Health und Digitalisierung. Der dav vorsitzende Fritz Becker ging in seinem politischen Lagebericht darauf ein, dass Apotheken schon heute weitgehend digitalisierte Betriebe sind. Sobald ein Patient ein Rezept in die Apotheke trägt, wird es IT-gestützt verarbeitet. Jetzt muss es darum gehen, auch die letzte analoge Meile vor der Apotheke zu modernisieren. Den Transport des Rezeptes vom Arzt über den Patienten in die Apotheke. Der Deutsche Apothekerverband hat deshalb eine Anwendung entwickelt. Die Patienten-App der Deutschen Apotheken. Diese App soll mehr sein als eine einfache Smartphone-App. Sie ist eine webbasierte, betriebssystemunabhängige Anwendung, die ausgehend vom Patienten gedacht ist und ihn bei seinen Bedürfnissen abholt. Die Anwendung ist kostenfrei und steht allen deutschen Apotheken offen. Dadurch soll es den Patienten ermöglicht werden, aus einem großen Angebot an Apotheken auszuwählen. Das Projekt braucht aber vor allem das Engagement der Apotheken selbst. Nur wenn möglichst alle hinter dem Projekt stehen und mitmachen, haben wir Erfolg. Die Internetseite wurde inzwischen freigeschaltet, über die Apotheken weitere Infos bekommen.